Jeremia 31, Vers 17 Es gibt Hoffnung für deine Zukunft, spricht der Herr. Auch für uns ist die Zeit der Pandemie eine Herausforderung. Wir alle haben kleinere oder größere Hürden zu nehmen. Doch der christliche Glaube macht Hoffnung auf eine bessere Zeit. Diese Hoffnung möchten auch wir, das Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum Luckenwalde, des diakonischen Werkes Teltow-Fleming machen. Wir möchten mit Ihnen eine kurze Reise in die Vergangenheit unternehmen und uns zusammen mit Ihnen daran erinnern, wie wichtig Gemeinsamkeit ist. Mit diesen Erinnerungen hoffen wir, Ihnen ein paar Lichtblicke geschenkt zu haben. Doch die Hoffnung soll auch noch in die weitere Zukunft reichen. Das kommende Jahr bringt wieder eine neue Zeit und wir haben große Hoffnung, diese gemeinsam verbringen zu können. Das Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum öffnen die Türen für Sie, sobald es wieder möglich ist und laden Sie zu verschiedenen Festen, Ausflüge und einfach nur dem Erleben gemeinsamer Stunden ein. Und bis dahin sind unsere Ohren weiterhin für Sie da. Musik